Gang 5, ja, wurde mir ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt, das muss ich hier sagen. Vielen lieben Dank an die Entwickler, ähm, dass ich die Chance habe, dieses Spiel anzuspielen und ähm, wir hoffen jetzt einfach mal, dass ich da ja, ein bisschen Spaß finde. Ich habe kurz reingeschaut, ähm, ich würde gerne, ähm, ja, euch dieses Spiel hier zeigen. Es ist, ähm, soll man sagen, vergleichbar mit GTA 5, mit Battle Royale und ihr werdet erstaunt sein, wie gut. Und ich frage mich gerade, warum ich keinen Sound mehr habe, ja? Irgendwie ist... Oder hat das Spiel keinen Sound? Wir werden es sehen, ja? Also, vielen lieben Dank an die Entwickler, die mir den Key zur Verfügung gestellt haben. Und ich denke mal, ähm, dass wir sehr viel Spaß haben werden mit Gang 5, ja? Hallo, ich habe doch gerade eben auf Gang 5 gestellt. Bitte, bitte, bitte, zurückstellen. Hallo? Nein! Nein! Nein! Ich stelle es jetzt um. Nicht wieder umstellen. Es ist jetzt umgestellt. Aber danke, dass du es machen wolltest, ja. Super geil, Alter. Also so kann man erstmal sagen, geile Mugge. Oberfläche absolut in Ordnung, ja. Kann man so machen. Und, ähm... Wir gehen erstmal in den ähm, Open-World-Modus rein. Äh, wir spielen ein... Ist das ein Mann oder eine Frau? Wir spielen... Ein They, ja, also ein... Ist das ein Mann oder eine Frau? Ähm... okay. Auf jeden Fall, Grafik. Hier ist der Owner. Ähm, ich habe schon gelernt, dass man einfach eine Waffe ziehen muss. Und er schießt den und dann... Alter, jetzt ist hier... Und dann äh, gehört einem dieses Business hier. Ja. Also ich bin jetzt Owner hier von... Also ich komme meine, meine Kumpels. Und sie nehmen das für mich ein, ja. Ja, you now own gang V-stage, ja. Also das ist jetzt meins. Hier meine Bros sind alle da, Sie sehen alle aus wie ich. Mega gut, ja. Und ähm. ich kann auch in die First Person sich gehen. Polizei ist richtig gut, ja, richtig gut. Was war das denn gerade? Ist ein bisschen wie PUBG, laut vehicle type, Also äh, ist ein bisschen wie PUBG auch. Ne? Bullen, keine Ahnung wo die jetzt hingebackt sind Es kann ja sein, das ist ja äh, Das ist ja ein Spiel Was in Entwicklung ist Leute Also wenn so kleine Bugs da sind, ja bitte nicht ähm, Für übel nehmen Kann halt passieren, dass hier so ein paar Bugs Da drin sind, aber sonst ist das Spiel glaube ich Recht, recht, recht polished. Das ist eine Spezialfertigkeit von meinem Charakter. Äh, der kann einfach auf Autos drauf springen und mitfahren. Ähm, es gibt auch Fertigkeiten wahrscheinlich in diesem Spiel. Keine Sorge. Das ist ein Feature, kein Bug ja. So, damit habe ich das Auto ausgeschaltet. Ich habe den Zündschlüssel gezogen. Ähm, äh, ja, okay. Also, äh, ähm. Also, Ziel ist es hier rumzufahren und ähm, ähm ja, so Läden einzunehmen, ja? 184 von 193, okay. Kann es sein, dass alle Warframe-Spiele das Spiel immer richtig suchten, weil ich habe heute mit jemand über Spiele gesprochen von der Arbeit und der meinte auch, mein Mann, der hat irgendwie 1700 Stunden oder so im Spiel. Ja, also ich finde gut, dass man dass ich so ein Special Perk habe, dass ich während der Fahrt ganz normal zielen kann, ja. Die, ich hab die G-Sounds sind aus Half-Life geklaut, oder? Ja? Hier guckt das auf der Owner. Ähm, gib mir dein Business. Nein, okay, bam. Hab ich schon super super Gasmarke. Also, das, das Anschießen, das ist äh, ist gar nicht. Ich, ich habe die nicht erschossen. Ich habe Hallo gesagt und die hat sich dann schlafen gelegt, weil die jetzt weiß, okay, der hat meinen Laden übernommen. Guck mal, man kann sogar rechts, links lehnen. Wenn man die bedroht, kriegt man auch Geld. Ja, also alles Dutti. Und man kann auch hier raus Geld nehmen. Ich habe schon 1089 Stunden... Boah, 1089 Stunden ist auch krass. Ja, du hast auch viel gespielt, ne? Ja, meine Gang ist direkt da am Start, ja? So, jetzt gucken wir mal, ein bisschen Geld haben wir bekommen. Nehmen wir mal hier so ein schönes Gewehr. Und nehmen wir mal das hier noch, ja? Ja, es ist überhaupt nicht zu groß. Die Waffenanimationen sind on point, Leute. Ein Kuppel 2600 Stunden... Der hat auch Age sniper gespielt, okay. Ja, ist auch so ein Achievement Hunter, so wie ich. Oh, oh! Ich wollte eigentlich nur gucken. Oha! Oha. Okay. Okay, also ich würde sagen, ich mache jetzt mal so eine Runde, ähm, bis ich die Polizei auf jeden Fall am Hals habe. Dead aim, Leute. Dead aim. Wie viel Schuss habe ich eigentlich? Vier Schuss noch. Ach, das war gut, dass ich vier Schuss habe. Ja, reicht für vier Cops, ne? Oh, scheiße. Äh, Oh, sch- Hallo? Spring doch da hoch! die oh, diese Animation! Nee, das war das dritte Spiel. Das zweite mache ich gleich. Aber ich wollte euch einen kleinen Geschmack, Vorgeschmack geben. Was es alles so auf dem Markt gibt, Leute. Guckt euch mal das an. Ist das... Also, wer findet GTA besser? Bitte ein Plus. Und wer GTA schlechter findet, bitte ein Minus. in Chat, ja. Not enough money. Jetzt habe ich meine... Hä? Hä? Habe ich keine Munition? Habe ich jetzt keine Munition gekauft? Okay, zwei Schuss habe ich dann. Wo sind sie denn? <lacht> was ist das denn für ein Move? Und warum sind alle Polizisten Frauen? Das finde ich diskriminierend. Was ist denn das für ein weißes Ding was da so kommt? Ist das der Hitmarker oder was? Guck mal, seht ihr das? Geht der 5 ist besser? Ja, aber ein bisschen nur, ne? Oh, guck mal hier. Kann ich den jetzt fliegen? Hallo? Hallo? Wo ist hier eigentlich jemand in die Mitte? Da. Also, krass, oder? So, Leute, jetzt machen wir mal. Play Battle Royale, ja. Das nächste Battle Royale-Spiel sind wir dabei. Und dann zeige ich euch ein bisschen den Battle Royale-Modus, ja. Der ist ex extrem gut. Next Battle Royale in eine Minute 10. Dann spielen wir Gang 5 Battle Royale. Ich glaube, das ist aber schön. Also wirklich von Optik her super. Ne? Also alles von äh, der Grafik her klasse. Nice! Physik ist on point. Schadensmodell ist auch richtig nice. So, jetzt gehen wir erstmal hier noch ein Buch essen. Oh, hast aber mit Lümm gemacht, ich weiß noch nicht was. Bye. Ähm. Hallo? Bye. Bye. Jetzt habe ich meine Waffe abgegeben, um das zu essen. Ja, gut. Okay. So, wo ist der Owner? Das ist mein So. Richtig gut. <lacht> Trinity oder so? Kann das sein? Ist das Trinity? Edge-Styper-Wolf und Two-Physics werden besser. Oh, Leute. Leute, Battle Royale fängt an! Okay, wir warten eine Minute auf Spieler. Klar. Ich weiß die Musik geschützt oder nicht. Weiß nur so ein Spiel ja nie, ne? Also neun Spieler, also gibt es. Es gibt, glaube ich, gerade neun Spieler, wirklich, die dieses Spiel spielen. Zehn, elf. Sind wahrscheinlich gerade die entwickelt, die haben gesehen. Oh. Ach, Ina! Hallo, Ina! Sorry, ich habe eben gar nicht gesehen. Hi. Ich hoffe, du bist noch da. Ja, Saints Row ist wirklich der crankeste Shit ever. Das ist wirklich super. Ja. Oh, wow. Ja, ich. Ja, ja okay. Hört ihr auch den 3D-Sound? Oh, Pedroia, geht, geht los! Hier ah. nee, ist der Motor, der ist ein bisschen kaputt von diesem, von diesem Auto. Aber realistisch gemacht, ne? Ob die, die Karte ist handgezeichnet worden. So also aus einer Perspektive, die dreht sich trotzdem. <lacht> oh! Oh shit! Woo! Gang 5. Gang 5. Den, den, den, den. Es geht so ab bam, bam, bam, bam, bam. Es geht so ab Erstmal, Leute, safe in die Zone rein Und dann können wir hier so ein paar Leute Abstechen und so Ich meine, ähm, Läden einnehmen Oh, shit Oh, shit Danke, Bande Oh, Mann mir, oder? Wie gefällt euch der Gang 5 bisher? Also, ich, äh Ey Woody. Oh, man kann das Auto sogar noch bewegen in der Luft. Für welches Spiel gibt es denn sowas? Immerhin gibt Opel Corsa auf jeden Fall. Nice ist das Shit. Oh! Absolut null ist einfach nur pure Verwirrung. Was? Wird er gewinnen? Jedes Game. Ja, absolut richtig. Schön, dass zwei Leute dafür gestimmt haben. Vielen lieben Dank. Auto kann was. Ach du Scheiße, Schatz, wieder Das ist doch sehr realistisch. So, wo ist der noch? Mein Laden. Gib mir Money, Junge. Gib's the Money. Gib! THE MONEY ALLAH Zungenkuss? <lacht> GIVE THE MONEY GIVE THE MONEY Good. Kleine gilt auch Wir sind hier, Wo sind die Bullen? Wo sind die Bullen ALLAH? Wo sind die Bullen Allah? GIVE THE MONEY Los, Herbert, gib Geld. Danke. Da. Okay. Das ist nicht gesund. So. Give the money. Wow, will die auch nichts sagen. Give the money. <lacht> ja, okay. Ich mache so also mein Geld. Kann ich ihn rausballern jetzt? Oh. Oh, shit. Der geht immer ab. Give the money! Robert, danke schön für den Raid, Alter! Du kommst genau richtig zu Gang 5. Herzlich willkommen! Der Unterstrich redet mit vier Zuschauern. Herzlich willkommen, ihr geilen Menschen. Ich bin Hans, der alu ansager Hans, der alle machen ein bisschen kürzer. Der heißt Stefan und er ist der Esel hier. Danke und viel Spaß. Give the money! Danke. 15 Dollar, Alter, willst du mich verarschen? So. Also, merkt euch, habt in der Stadt immer mindestens 100 Euro dabei. Weil sonst passiert nämlich sowas dann. Ist ja eure Schuld, nicht meine. Ah! Bruder! Rumble, wie geht's dir? Was hast du gespielt zuletzt? venen Codes, was ist ein Gold vane aller? Was ist äh, was ist mit Gang 6, dann Gang 5, Alter ist das? Gang 5. Ich muss gerade ein bisschen Geld farmen, um nachher im Endgame die übelsten Waffen zu haben. Das ist nämlich ein GTA mit äh, Battle Royale. Gang 5. Alter. Hier hat jemand das Ding eingenommen und ich werde es einfach zurück übernehmen, ja? Weil, ist mein Brudi. Oder? Kann ich jetzt? Nee. Ist nicht meins, ne? Aua. Aua! Ah! Scheiße, wieso greifen die mich alle an? Aber meine Dodge-Skills sind einfach übelst! Buddy, was ist denn hier los? Alter! Wo ist der kack -Oner? Nein, der laden gehört schon anders. Scheiß Arsch. Ich... Los, gib's den Money, Alter! Vampire sounds like, okay. Resident Evil 7, ja. Freitag spielst du. Ah! Wieso ballert ihr mich an? What the fuck? Oh shit, schnell weg Geil, diese Animation Kotwein, Wein, Wein Wieso ballern die alle da? Oh scheiße, wo geht denn der Ring hin? Ah, ich bin mittendrin Kann da ein paar Businesses einnehmen Oh, shit. Ich frage mich, was ist jetzt hier ein Battle Royale? Nur, dass ich hier rumlaufen kann und... Wo sind die anderen Spieler alle eigentlich? Ja, aber entweder der ist zu doof zum Treffen oder das waren einfach NPCs, die gerade geschossen haben. Was sind meine Augen sehend? Oh, welche gehobene Sprache, mein Lord. Hallo. Hallo, hallo Habe ich Fallschaden? Das Spiel falsch haben <lacht> Warte mal, so. Äh, ich hätte gern, ähm, ein Big Mac und, äh, eine Curly, Curly Fries dazu, ja? Alter! Sei doch nicht so. So, jetzt hab ich 2500. Scheiße, das reicht Ah! Oh! Das ist ein anderer Spieler? Ja, das ist andere Spieler. Fuck! What the fuck? Bruder, das war aber knapp. Wer wollte denn da mein, mein, mein, meine Hut einnehmen, Alter? bist du? Ich mach dich richtig nass Das ist schon fast Tarkov hier Wieso greifen meine Küche? Salzberg, Alter Sag mal, greifen die mich jetzt alle an, oder was? Was ist los? Oder sind das die Mobs von eben? Boah, das geht ja richtig ab oder was ja? Von wegen unschuldig? Er hat eine fucking MP5 dabei gehabt? Oh, das sind Bots, ne? Das sind die gegnerischen Bots gewesen aus dem Laden, den ich da eingenommen habe. Das geht richtig ab, das Game, Alter. Oh, den, den brauche ich. Ja, gut, danke, dass du einfach wogegen gegenfährst. Ähm. Alter, wie man hier einfach komplett... Einfach komplett durchbackt. Wow. Hallo Shiri. Hallo. Ultra spannend. Ich habe noch nie so ein ultra spannendes Game gesehen. Krass. Oh, Shit. Bin ich mehr raus? Alter! Scheiß, Horn. Es ist doch nicht wahr, oder? Jetzt geh ich Rampage-Modus. Scheiß auf alle anderen. Scheiß auf alle. Zack. Was ist das? Jetzt ist alles egal. Jetzt ist alles egal. Scheiß drauf. Was war das denn für ein Scheiß? Ich wäre der Sieger gewesen. Ich hätte Battle Royale Platz 1 über Fortnite. Direkt zack erste Runde durchgespielt. Weil mit meinen ultra tag skills hier. Aber nee. Ich muss natürlich irgendwo wegbuggen. Hier wie der Scheiß da buggt. Okay, Leute, das ist ein Trash-Test, ja? Und das Spiel ist ja noch in der übelsten Alpha. Bitte mal, die Prediction, ja, in den Chat reinschreiben. Wird dieses Spiel irgendwann was Tolles werden, wo er sagt, boah, geil, Leute, lass uns mal Gang 5 spielen. Das wird immer trash sein. das ist programmiert, um trash zu sein. Puh. Muss ja jeder selber wissen, ne? Was er so macht und was er spielt. Ähm. Ich möchte kein Fazit ziehen. <lacht> wenn ich es ziehen müsste, ja. Wenn jetzt wirklich jemand sagt, okay, was hältst du für dieses Spiel? würde ich sagen, Alter. Bruder. Was? Warum? Warum? Warum? Ganz ehrlich, warum... Ist das so ein Ding, einfach um ein bisschen Taschengeld zu machen oder so? Oder sitzen da wirklich Leute dran, die das programmieren? Die wirklich sich Gedanken machen, wie so ein Spiel funktioniert und das dann auch... Ja, wirklich, dass sie sagen, okay, wir haben bald ein Release davon. Wie kann ich das einordnen? Ja, das gibt natürlich auch. Ja, Es gibt sogar ein Spiel, das ist so trash, das schlechteste Spiel irgendwie. Und das feiern so viele Leute. Ich kriege jetzt auch nicht genug. Ich kann ihn ja nicht abschalten jetzt. ne? es hat ja schon mega Suchspotenzial, Also... Ah. Ja, komm, wir machen einmal Rampage-Mode hier. Ja. alle Bullen tot, die es gibt. Ja, ich würde mal so ein... Ich würde mal sehen, was hier so... was das Spiel noch kann. So performance-mäßig. Ja, wir zerficken jetzt alles, weil ich verloren habe. Hallo, Bullen! Oh, das ist jetzt Spawn-Limit für Autos erreicht. Hallo? Hallo! Ich habe viele Menschen getötet. Ich bin ein ganz böser Übeltäter. Das ist echt wie Tarkov, oder? Ein Schuss tot. Ah! Kann ich mit fliegen? Ähm, seit wann hat ein helikopter eine handbremse Adi. oh Da steht oben Space Handbrake. Geil, Leute. Ich habe Heli. Guck mal, fliegen mal nach Funta da oben. Bisschen Höhe gewinnen. Ja, stimmt. Das könnte. Ah, ach so. Das ist ähm, die Handbremse, damit der so stehen äh, bleibt, ne? Ah, guck mal, jetzt seht ihr mal die ganze pra Grafikpracht hier. Da oben ist Raptor Cola, hier ist Fanta. Das ist Night City auf jeden Fall. Night City bei Tag. Day Night City ist das. Oh! Da, das war die Handbremse, Leute. <lacht> so, komm. Einmal hoch. Das ist Night City by Day. Also die Animation. Was ist das denn hier? Was ist denn das? Wer hat den denn ins Gehirn geschießen? Wer hat das verbrochen? Was ist das für ein Schild? Das sollte auch nicht da durchgehen, oder? Da fehlen Texturen oder so. Aber Harz 3D fake, warte mal, kann ich hier. Das Ding bleibt direkt stehen. <lacht> das ist so geil. Oh Okay, Leute, mein Fazit zu Gang 5, ich möchte es gerne in, ähm ich möchte es gerne bildlich zeigen, ja, mein Fazit zu Gang 5. Das war mein Fazit zu Gang 5. Mein Fazit zu Gang 5 Mein Fazit zu Gang 5 Bruder Jetzt macht das, stirb oder so Mein Fazit zu Gang 5 Endlich geschafft Nice ich Re hm. ist respawn. Es ist, ist, ist einfach das ist, von vorne bis hinten falsch einfach. Es <lacht> ist einfach verkloppt! Es ist komplett kaputt. <lacht> guck mal, guck mal, wie der auf fährt! Warte mal! Guck mal! Das Gesicht von dem. Bruder, was ist los? Was guckst du? Ich fahre Motorrad, was ist los? Was ist los? Was guckst du, Bruder? Ja. ja. Mein Fazit zu Gang 5. Müsste ich eigentlich zusammenschneiden. Mein Fazit zu Gang 5. Guckt euch den Abgang an Moment, Moment. Moment. Mein Fazit. Was? Mein Fazit zu Gang 5. Junge, der hat Kurvenlage, Junge. Der hat Kurvenlage. Flip ah, unzerstörbares Bike, so vielen Dank, ja, dass ihr zugesehen habt bei Gang für.